Gleichberechtigung und Barrierefreiheit sollten eigentlich selbstverständlich sein. Sie sind es aber leider nicht. Die Schlichtungsstelle der Freien Hansestadt Bremen hilft allen Bürgerinnen und Bürgern dabei, diesen gesetzlichen Anspruch umzusetzen. Und das ist völlig kostenlos. So ist die Ausleihe in der Bücherei auch Rollstuhlfahrenden zugänglich. Das Museum bietet ein taktiles Leitsystem und eine Sprachführung und bei wichtigen Terminen gibt es eine Gebärdensprachdolmetscherin oder einen Gebärdensprachdolmetscher. Nur drei Beispiele von vielen, bei denen die Schlichtungsstelle erfolgreich zwischen behinderten Menschen und öffentlichen Stellen vermittelt. Wenden Sie sich einfach an die Schlichtungsstelle. Hier beraten wir Sie auch gerne zu den Möglichkeiten eines Schlichtungsverfahrens. Unabhängige Schlichterinnen und Schlichter bearbeiten dann ihr Anliegen. Solche Schlichtungsverfahren führen oft schnell zu sinnvollen Lösungen und können so lange und teure juristische Auseinandersetzungen vermeiden. So lassen sich Benachteiligungen und Barrieren im Land Bremen abbauen. Und das Leben wird allen leichter gemacht.